Hi und bekommen mein Name ist Andy die p und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. ja In der letzten Folge haben wir wie heißt ist auch noch mal Kielhain Kielhau irgendwie so was Kielton. Okay, gut, ja, und wir stehen direkt vor der zweiten Arena, welche wir uns in diesem Part vorknüpfen sollte ein bisschen schwieriger sein im Vergleich zu die letzte, weil wir haben okay, wir haben Flora, die müsste doch was ausrichten können gegen äh, diese Wasserarena und ja da fällt mir gerade ein ich sollte vielleicht mal gucken ob little tox irgendwas lernen kann Nö, doch anziehung elektronetz äh, fängt ein gegen das pokémon mit einem elektrischen netz und senkt deren initiative das kannst du nicht lernen ehrlich ja okay macht irgendwie sinn das ist irgendwie so spinnattag würde ich sagen okay alles klar wir gehen jetzt mal in die Arena unser Ziel ist es, den Orden in diesem Part zu holen. Keltenstadion ja, oder Stadion, Stadion das sind dann eigentlich ne? keine aren mehr oder weniger. Hey, Balduin, hey, ich bin's. Balduin. sehe ich deine Angel. Ein passionierter Angler wird diesen Ball zu schätzen. Müssen hier nimm. ein Köderball. Ein Köderball gehen die Pokémon, die du geangelt hast, leichter als Netz. Absolut muss für Liebhaber vom Wasser-Pokémon schon faszinierend, was alles in einem Pokéball steckt, oder? Ja, die arena Challenger, ein Arena-Challenger. Ich wollte eigentlich mit deinen, muss gegen Kate gewinnen. Hörst du, versprich mir das. Warum müssen wir unbedingt eine Rätselösung gegen die arena eltern kämpfen zu dürfen? Ich das das teil muss man auch außerhalb eines Kampfes Knöpfchen Köpfchen beweisen. So ich das richtige teil für die Dynamaxierung ist entscheidend. Okay, jetzt sollte man sich überlegen, mit welchem Pokémon die Attacken in Dynamax-Pokémon abfängt. Naja, gut. Ähm, Shop. Ähm, was brauche ich? ich brauche eigentlich gar nichts, ne? Ja. ich eigentlich. Muss man alles in einen Lauf machen? Ja, ne? Aber ich nehme dem man kann auch immer wieder raus, ne? Würde gar keinen Sinn machen. So, ich brauche ja nichts. Klar, hallo, Arena Scherzer. Möchtest du jetzt an unserer Arena-Mission versuchen? Ja, darf ich dich zuerst bitten, eine Uniform anziehen und kleines Leichter drüben? Okay, okay, Nummer 200. Und oh, die Uniform steht die ausgezeichnet. Dann mal auf mit dir zur Arena-Mission. Wie kannst du während der Mission nicht auf deinen Pokémon-Box zugreifen? Ah, okay, wusste ich das schon vorher? Na, hallo. Jetzt weiß ich würde ich sowieso nicht mein Team ist aus. Awesome. Ich hoffe, ich krieg mit Little Tox hier gerissen. Und ja, hat sie nach Rätsel aus. ein zeit halt mal ist ja schon wieder gleich. Typ Entschuldigung. Bei der Arena Mission des Kelten stadions musst du auf dem Weg durch diese beeindruckende Wasser durch dieses beeindruckende Wasserlabyrinth finden. hier siehst, werden einige der Wege durch Wasserfälle blockiert. was sicher, wie du die bloß überwinden kannst. Wenn du drüben auf den roten Schalter drückst, findest du da sicher schneller raus. Da haben wir eigentlich schon alles gesagt. Es kann losgehen. Na du, was ist denn? Okay. Ich möchte aufgeben. Ja, genau. Hm, okay. Und das ist unsere erste Trainer. Okay, wir haben sowieso links kommen im Keltenstadion. Breit für eine Nasse Abkühlung gleich passen Wasserattacken für dich rein. Dann sowieso ein Pokémon an der Trainer Barbara Schallkopf. Okay, so viel dazu ihn einzusetzen. Und ich habe mal in den Pokédex geguckt. Das Ding ist ein Baby-Pokémon. Also habe ich irgendwie so überlegt von das vielleicht eine baby version von irgend pokémon sein könnte aber mir ist irgendwie nichts eingefallen so oder so wenn das ein baby pokémon ist dann heißt das, das ding entwickelt sich wahrscheinlich durch zuneigung ne? würde ich jetzt mal annehmen also gut ja mal schauen irgendwann wird sich schon entwickeln ist überhaupt nicht sehen was von level 21 okay vielleicht ein bisschen schwieriger werden heute. Das ist die letzte Arena. Aber solange ich meinen ganzen Pokémon hier hochlevel, Grasmixer. Äh, Amelie ja greift ein, der das hier ein will. Kann ich genau ich kann das Ziel senken. Das ist schon wieder so fühlt sich schon wieder so gecheatet an. Ja komm. Weiß es jetzt voll dämlich, was ich hier mache, aber aber ich habe gesehen hat hat nur zehn mal anwendungen also ja Hä? mein schaltkorb und ich sind wohl die die im kampf waren gegangen sind 4.000 ach ja wegen okay habe ich schon letztes warum ich eigentlich nicht so viel geld ne? ich habe zwischen dir und deine Arena drin kate okay, ist genau das was ich die fans von der arena change auf war ich noch das geld aber das liegt wahrscheinlich an an dieses, diesen Rauch, den ich will Tox gemacht, da, wieder an. Das ist ein sehr einfaches Rätsel, würde ich jetzt mal annehmen. Okay. Nächste. In Den Knöpfen kannst du aus Wasser stummeln. du musst dir aber auch die richtige Reihenfolge Gedanken machen. Ja, das wäre gut. Einer teil in Claudia KW, ja, Ähm obla hm. könnte Krabi gefährlich werden. Versuchen wir mal Okay, ja, na, perfekt wangenbrotner tut zu 100 prozent immer paralysieren das weiß ich weil ich ein den pokémon schild habe und ja das dürfte die sache einfach machen so versucht säure säure ja, volpo da dürfte auch nicht so viel schaden machen eigentlich nee. ja. ich bin echt gespannt so was sich das ding weiterentwickelt was mein Endteam sein wird mal schauen um solange also, so es sich noch nicht entwickelt Krebscore. habe ich das gefühl es wird nicht sehr brauchbar sein so, und ich glaube du wirst nicht so einen guten run haben gegen dieses ding also machen wir mal Lauch. Hm. Muss aufpassen, Lauch hat nicht so eine... Das Ding ist noch nicht unrecht oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird unlicht, wenn es sich entwickelt. Nee. Aber ja, gut. strahl Ein bisschen überleben, ne? Vielleicht sogar zwei und dann zertrümmerer Zertrümmerung. Da gibt es jetzt nicht. Okay, gut. Da kann ich leben. Der äh. gut Claudia wurde besiegt. Oh, ich hätte mir mehr Gedanken über die richtige Reihenfolge meiner Attacken machen sollen. Ja, vielleicht erst Überblick und dann. Aber okay. Die meine korrekt rein, für ihn, du die Knöpfe drücken musst. es halt aus. Okay. Das ist ja auch gerade, das gelbe Knöpfe und einmal rote Knöpfe. Ich freue mich gar nicht mit so. Alles klar. Hier haben wir einen blauen knopf hier haben wir haben noch keine blauen dinge jemand die sind da oben ne? oder um zurückzukommen so, da ist ein roter knopf hier machen wir schon mal aus da hinten haben, alles klar, ich konnte es eigentlich probieren ne du hast es bisher geschaffen jetzt willst du auch noch gegen mich kämpfen? Ja. Fredrike. Murrite, komm, den müssen wir schaffen. obwohl ich glaube, Murrite hat nur einen Angriff, oder? Ich weiß ja gar nicht. Jedenfalls, Gott. Und also da kommt jetzt gleich ein Krit, der... Der Little Talks voll fertig macht, aber etwas Glück. Ja, okay, da täte jetzt nicht viel nochmal volltreffer oder? Ne, da war kein Vortrag. So kommen oder Ding weg. Na, ja sehr gut und weg besser. Dieser Wort gut gemacht. level 25 mit Igni. wo ich den sehr wahrscheinlich nicht in diesen dieser arena ja benutzt werde das ist mit so ist kann äh, nicht bin mir nicht sicher wie das ding irgendwie wertemäßig ist wo angeschaut wo verteilung oder irgendwie so das war mal so, zauberblatt Jetzt kennst du aus den Kaputt, hauen ich es wurde erledigt und kommen jetzt zum arena Leiter einer starkes ist kein Monat, Pokémon und ich verlieren ja. hat Geld hat Geld. Normalerweise ist der letzte Trainer in der Arena immer ein ganz besonders starker Gegner, aber ich habe das ganz anderen Grund beantragt hinten stehen, stehen zu dürfen einfach angst bekämpfen ok habe ich den Knopf gar gedrückt da oben den blauen doch weil blauen da sind blau plattform ja jetzt muss ich okay ich verstehe verstehe es ich verstehe es nee <lacht> uh, oh, nee. Ah, warte. Ich mach einfach den hier. oder auch nicht. Okay. Haben mal irgendwann, habe ich, auch falsch gemacht gerade. Das was mache ich hier gerade falsch? Blau, ich... Wenn ich das aktiviere, ich muss erst das, aber dann mache ich doch wieder alles aus hier. Da muss ich erst... muss ich nur im Blauen aktivieren und dann muss ich wieder alles an und ausmachen. Nee, jetzt muss ich doch wieder zu dem Blauen oh. ja, warte, jetzt mache ich den, mache ich den Roten, jetzt dann nee. Jetzt komme ich hier nicht zurück. Was? Ah, doch, warte, ja, jetzt mache ich den Blauen hier aus. Okay, also hab schon. Gut muss ja alle anmachen muss nur eine anmachen dann muss ich schon wieder ausmachen und so okay ist gut ist gut ist gut ich weiß ja das alles beim ersten Mal schon gecheckt und so aber so ich wollte eigentlich noch mein Team hoch ein aber ich glaube ich kann noch ich glaube ich kann mich noch bewegen gleich ne? so mal ein paar tränke und so benutzen in den kommenden kampf bezweifle dass ich dich einsetzen werde aber besser nicht ich zweifle, dass ich dich auch einsetzen werde aber guck wir mal, mal so dann geht's auf zur zweiten arena challenge gegen kate die wasser arena leiterin kann ich pfeifen. Die sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Also willkommen, marina Challenger. So sieht man sich wieder. Tut mir leid, dass du mich vorhin Extra suchen musstest. Meine Mission hast du ich, ja ruckzuck Meine Mission hast du ja ruckzuck bestanden, wie ich sehe. Sie ist nicht gerade leicht. Also musst du ein ziemlich helles Köpfchen sein. Du wirst auch schlau genug sein, gegen die Flut meiner Angefahren zu kommen weiß ich nicht. könnte mal versuchen. Arena leiterin okay, fordert dich heraus. eigentlich fordere ich ja dich heraus, aber... So noch mal nicht? Auch deswegen hat sie so eine Pose gehabt. Hm. So, Goldini. Das das Schlimmste. Ich meine, Goldini... Wasserattacken und Flugattacken, ne? Also Schnabel, meistens. Oh Gott, oder das hier. Aber das sollte nicht so viel abziehen, weil Godini so physisch ausgelegt ist, glaube ich. Komm, du schaffst das. Volltreffer. Okay, ähm, da dürftest du noch überleben. Säure. <lacht> gibt ein baby säure das kann ich gut ausgehen da hat nicht die Spezialverteidigung gesenkt okay hier tun wir nicht so durch zu bieten in der ersten arena alles klar gut gemacht ich will versuchen noch nicht flora aufzusparen wie gesagt goldini kann auch meistens Schnabel in früheren Generationen jedenfalls eine Flugattacke ist und ja er ist sehr effektiv warte mal ich sagte er werden ein Kampf Pokémon hier einwechselt mache ich eigentlich So. Das ist das Ding down Wenn 20 Werde entwickelt sich pikuda bist du da ja wir versuchen es mal mit zornklinge klinge was diese von nee durch volltreffer das heißt noch so ein angriff müsstest du überleben oder Komm! was er diese nee okay ja da wird doch ein bisschen knapper als gedacht was er diese kuror kommen wir ja äh, jetzt mal auch ein vielleicht hat er ja ein item aber ich glaube das klappt auch gar nicht wenn ich ein item trage ne? oh. Lebt er auch noch Die Alt. Und Wasserlöse. und er noch eine rein? Vor ich hier dich erledige. Lauf schon wieder kaputt. Ein Pokémon habe ich noch. Das Beste kommt zum Schluss. Kamal. aber das doch bestimmt. Oh natürlich krass aus äh, ich irgendwann was werte senken kann denkt dabei deren spezialangriff ich glaube Oh nein wann wir das stadion mehr maximiere dich kann man deiner maximiere meine ich der zieht, gesagt, ziemlich bedrohlich aus so eine riesen schildkröte adam Mai irgendwie Gott standpauke wird mich doch nicht erlegen da waren ein okay ich wollte schon sagen da so kommen deiner angriff ist noch nicht tot ja du bist aber nicht schneller sein als ich oder ja, ein Geschenk von uns. Nimm das. Deiner flut Oh Gott. Oh. Okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass du auch überlebst. Also ja. Oh, wurde besiegt. Na, ja, Aber ich habe noch ein ACM-Märmel. Sieht gar nicht gut aus, ehrlich gesagt. Also irgendwie kann ich sowieso vergessen. Also der wird das nicht überleben aber jetzt kommt flora ich kann nicht deiner maximieren oder doch da wollte ich schon sagen ja, komm mal ja mal, ich da gerade was gedrückt bei mir nee. ähm, deiner wird jeder tak erscheint individuell bei wiederholung zeug fünf runden lang ein gras deiner flora Flora, deiner Maximierung zu Giga, Mega, Extrem Big Flora. Deiner Dunkel. Oh Gott, über knapp, wenn das hier so weitergeht kommt schon bis ja jetzt jemand ein Schlag weg sein oder Oho. ja gut. mein Drasfeld. Explosion ich fange an diese Mechanik zu mögen schon relativ episch. Ja. Okay. Obwohl ich die stärkste Pokémon-Trainer sein sollte, hast du mich am Ende weggespült. Ich habe sie mir habe vorgestellt, aber kaum noch irgendwas schief. Ah, das darf doch nicht... Na schön, ich erkenne deinen Sieg an. Du und dein Team. Ihr habt die Energie, die man braucht, um sich in der Arena Challenge zu behaupten. Ihr habt den Kampfgeist, der notwendig ist, um den champ auszufordern. Diesen Arena Orden hier habt ihr euch redlich verdient. Wasserorden, Wasserorden. Die ne? hast einfach nur nach den Typen, oder? Dann setzt alle Pokémon beschließen 1 äh, Level 30 fangen. Nicht so es wäre euer nächster Gegner der leiter So stark wie ihr jetzt seid, wird er sicher gegen euch kämpfen wollen. Hey, aber Pflanze, Wasser und Feuer. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg in Kate, Daniel. Als Anerkennung der Leistung mache ich dir diese Themen bitteschön. Whirlpool. Warum nicht Da Wäre viel besser gewesen. Eine Nachbildung von Kates Uniform bekommst du noch als Geschenk oben drauf. Ich will aber nicht so leicht bekleidet rumrufen. Und das sehen also dem Wasserorden. Ich bin gespannt, wie weit du deine Pokémon, wie weit du es mit deinem Pokémon noch schaffen wirst. Ah. Waren sollte man sich erhöht. Zeigt mal, Pokefubbe. okay. Aha. Was für ein Kampf den Namen werde ich mir hinter den Ohren schreiben. Ja, solltest auch toller Kampf sieht wirklich sehr interessant aus uns beide unser bestes geben die arena schön zu bestehen ja das klar, gut oh. ach ja mit dem müssen wir ja auch noch schnacken ja präsident rose erwartet dich bereits im restaurant wellenflucht äh, bad wellenflucht hier in kelten jetzt zu seine ligakarte karte mit seinem foto nur falls du vergessen dass wir aussieht wie <lacht> ich eigentlich auf den arm nehmen wie blöd denkst du eigentlich bin ich der liga präsident mag es nicht wenn man ihn warten lässt Bitte gibt dich daher unverzüglich zum restaurant sehr gut man sagt wenn ich die karte irgendwie zeigt in den unterhosen nehme also, nämlich voll doof irgendwie also rose jetzt hat er falsch Okay. gut ähm, wir gehen aber erstmal zurück zum pokémon center ich würde sagen da gehen wir jetzt auch noch mal rein ich weiß jetzt nicht Vielleicht den Park ein bisschen länger machen als sonst, aber ich würde doch schon gerne mal hier reingehen, noch ins Restaurant und gucken, was da los ist. Ich hoffe mal, da kommen jetzt nicht so eine riesige Anzahl an Kämpfe oder so. Ich kann nicht fassen, ich schon im zweiten in der zweiten Arena fünf Pokémon hatte, aber es hat irgendwie lange gedauert, bis wir überhaupt meine Arena hier herausfahren konnten. Also, ja, macht vielleicht ein bisschen Sinn aber Dann aber dann auch wieder äh, die zweite Arena kam sehr schnell nach der ersten. Rede mit mir, er redet nicht mehr kommen. Komm, Vesterong, Wellenflucht und das war Präsident rose kommt ab zu Inkognito her, aber trotzdem müssen alle Bescheid haben. Ah, dann oh, komm, lass uns deinen Sieg gebühren feiern. Ach, was ich hatte, also auch eingeladen. Oh, erkennt euch na wunderbar aber setzen wir uns doch erstmal mal jetzt oh, nebenbei Fu. Kielten ist berühmt für seine delikaten Meeresfrüchte. ruhig sollte vielleicht kielten nennen ne? Daher lege ich auch ans herz eine der lokalen köstlichkeiten zu probieren aber ganz unter uns in diesen restaurant schmeckt eigentlich alles ganz vorzüglich jetzt übrigens professor magnolika ich hoffe bestens ich habe ihre forschung viel zu verdanken ihr Wisst, stammt die Technologie hinter den Dynamax-Binder mit deren Hilfe man Pokémon riesengroß man kann? Von meiner Firma Aber ohne Professor Magnolikas Forschung über die Wunschsterne wäre das nie möglich gewesen. <lacht> ich weiß nur, dass ihr das Dynamax-Phänomen immer noch kopfzerbrechen verbreitet. Sie hat auch mal noch viele Rätsel zu lösen. Sie sind immer nur in ihrer Forschung Wenn ich zu einer Reise aufgebrochen. Bin hat sie mir sogar eine Energiequellen-Detektor in die Hand gedrückt. So versessen ist sie. Ein Energiequellen-Detektor. Sind die Geräte mit dem erstmals möglich wurde, Energiequellen aufzuspüren? In anderen Worten, also Orte an denen dank eines erhöhten Aufkommens von Galapartikeln partikeln Pokémon deiner maximiert werden können. Aber dass Professor Magnolica so frustriert ist, höre ich gar nicht gerne. Ich würde alles tun, um mir zu helfen. Weiß der Blick von der einolle im Hintergrund <lacht> hat <lacht> <What? lacht> sagen, ja, du sollst dir unbedingt mal die Schatzkammer von Claw City ansehen. Ich bin dafür überzeugt dass der schlüssel zum geheimnis des dynamics phänomens in der geschichte dieser region vergraben liegen soll begabt liegt ich werde dafür sorgen dass vor allen seien ja einlass gewährt wird verzeihen sie meine drängen Rose, aber ihr nächster termin wartet schon aber ich hatte doch gar keine chance mit an zu sprechen Nun gut so bedauere ich es auch jetzt. es lässt sich wohl nicht ändern es war mir ein vergnügen Tschüss. ich weiß ja dass es mir es ist dass er es gut mit mir meint aber diese schatzkammer liegt klingt nach viel arbeit na ja wenigstens sollte ich dort ein paar neue Anhaltspunkte für meine forschung über die legende finden ich wollte dass wir im wasserorden erkämpft das glückwunsch Kate zu besiegen ist kein kinderspiel Hier, hierhin die diese tm Ja, naja, dem brach für einen besiegten mitstreiter naja stimmt genau kate und ich sind gut befreundet vielleicht sollte ich mal bei ihr vorbeischauen die Tage Arena Changer, ich habe auch einen Namen. Okay, dann war jetzt nicht so lange wie gedacht. Ja, ich habe irgendwie gedacht, hier passiert nur irgendwas. Hier kommt ein Kampf oder so, und, oh. und wie auf einmal die ganze Motivation in den Keller geht. Du hast jetzt den Pflanzen und den Wasser und stimmt als nächstes müssen wir Kabu besiegen. Der Arena von Engine City, oh. aber ich habe ein insider Infos über Arena-Alter Kabu für dich. Er legt nämlich gerade in der Galamine 2 ein Sondertraining ein. aber oh, da ist rechts von ihr, oder? Wenn Cabo nicht in seinen Schaden und zieht uns fürs erste nicht nach Engine City. Warum schauen wenn ich mal in der Galamine 2 vorbei? Das Sondertraining ist genau mein Ding. Da wird auch irgendwie Sinn machen, weil wenn ich jetzt direkt zu Engine City zurückgehe, dann äh, habe ich mehr oder weniger gar kein Level irgendwie äh, bekommen während meinen Arena-Kämpfen. Ich will mal gucken, stehen die beiden jetzt vor der Arena oder so oder am Leuchtturm. Reden die miteinander, ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken, ne? Ich weiß. Ich weiß, du musst nicht da lang, ich will aber da lang. Die Story geht da weiter, ich weiß, ich will mich aber auch gucken. Warum geht's so lang? Ich will die Story. Aber... Okay, ähm, Heimzahlung. Hm. Heimzahlung. Lauch ist irgendwie ironisch, weil er immer der erste ist, der drauf geht. Habe ich so ein Gefühl? Okay, er hat auch irgendwie sehr niedrige Verteidigung. Ne? Nicht so, nicht so eine kleine Verteidigung, die Little Talks, aber ja, mal zeigen. Ja, so was mich übrigens hier stört. Warum werden wir immer noch? Pokémon von Route 1 angezeigt. Ich kann irgendwie nicht nach oben oder nach unten oder so gehen. So warum werden mir immer noch die Pokémon angezeigt, die ich da fangen kann? Das geht mir ein bisschen auf den Nerv. Ich würde mal gern in der aktuellen Arena, wo ich gerade bin, sehen Arena im aktuellen Gebiet, wo ich gerade bin, sehen was für Pokémon ich habe. Tox, ist das Ding genau. Baby Pokémon. Ist halt die Vorentwicklung von irgendwas und ich bin nur zu blöd hat herauszufinden, aber ich kann mich jetzt nicht an ein Elektro-Gift-Pokémon erinnern. Vielleicht gab es eins, aber äh, wie gesagt, Sonne und Mond habe ich nicht durchgespielt und die anderen sind alle so lange her schon wieder. Mal nur gucken, ob ja, geht und Sanja ja irgendwie hier waren oder so und ja deswegen deswegen kommt mir auch nicht jedes Pokémon so direkt bekannt vor was sind was machen die beiden da ole ole ole ole let's go mary schalalala sei aber dein team aber team Jell ist mary's Fanclub. club für Human, exklusiv für sie also ja nach regeln der kunst wenn wir es nicht quältlich die schmerzherz die 2 fleißig zu trainieren wir mich nicht aus pappe ah. okay dann würde ich sagen wir beenden den part hier jetzt folge geht's ab zur galamine 2 wo wir neue gegner treffen wo wir neue pokémon treffen neue Teammitglieder? fragezeichen und ja in dem sinne sage ich danke schon fürs zuschauen ich hoffe euch hat der Part gefallen. bitte lasst doch ein like ein kommentar um diesen ausdruck zu verleihen und wir sehen uns in der nächsten folge tschüss zikowski und bye bye